Okay, willkommen zu Unreal, ein Spiel, wo man ganz kurz erklärt, einfach nur Schienen baut, damit ein Zug nicht entgleistet. Man muss einen Zug zu einer Heilestation bringen und wenn man das nicht schafft, dann, naja, explodiert er halt. Man sammelt dafür Rohstoffe, wie zum Beispiel Holz oder Eisen, aber man kann auch solche Schrauben sammeln, womit man sich später Upgrades kaufen kann. Und es gibt da auch noch andere Sachen, die einen nur behindern wollen, wie zum Beispiel einfach Tiere oder Gauner, Dieben, was weiß ich. Ja, jetzt haben wir mal viel Spaß bei diesem ja. Video. Ich habe 20 Material auf einem Haufen. Okay, das ist unsere Quest, Jutta. Easy. Wie steht jetzt zu so dem äh, Thema, dass man äh, Tierhaltung, also Massentierhaltung, tierhaltung Meine Meinung zu Tierhaltung? Also, was ist deine Meinung dazu, du Jutta? Äh, uh, ja, es wird ein bisschen kompliziert. Echt kompliziert. Es ist getauscht, also halt Master einfach in so seine kleinen, keine Ahnung, Gebäude 10 Trillionen Kühnchen zum Beispiel reinzustecken. Meinst du sowas? Ja, als Beispiel. Nicht gut, aber es ist vielleicht auch unsere einzigste Option, um sehr viel Fleisch zu kriegen. Und das eine andere Option, zum Beispiel nicht Master Tierhaltung, ist eigentlich ich jemand sogar vielleicht besser. Weil wir verschwenden weniger Land. Wenn du jetzt sowas behauptest, dann findest du mich einfach auch lächerlich, dass Menschen extra darauf achten, ob da jetzt irgendwelche Eier jetzt aus so Massentierhaltung oder aus freilaufenden Hühnern kommt? Weil ich meine, es, es, ist, es ist nicht so, dass der Geschmack sich ändert oder so. Also ich sehe, was sie meinen, sie? aber ich denke, ab selben Zeit übertragen nicht. Massentierhaltung ist natürlich nicht gut, aber ist auch unsere einzige Option in der selben Zeit, ne? Also für jetzt. Wer weiß, welche... keine Ahnung. Technologien, die wir in der Zukunft kriegen werden. Zum Beispiel die, Be die Beispiele, die ich gegeben habe. Wahrscheinlich ist es auch dann die Lösung. Ähm, ja gut, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Holz. Dann machen wir gleich das Holz von mir ab und bau dann schon eine Brücke. Wir gehen ja. einfach so quer durch. Obwohl soll ich lieber von hier. Also da, da, wo ich, da, wo ich jetzt gerade gebaut habe, dort musst du weiter. Und natürlich machst ja. du noch eine Brücke unten und, und, und drunter. Ja, dass wir auch durchkommen, ne? Ja. Und wir brauchen noch ein bisschen Stern natürlich. Dann machen wir einfach hier durch das Eisen durch oder durch, wo die Kühe sind? Lass uns oben durch. Oben. Ja, aber weiter raus zum Drücken bauen. Weil wir haben schon einen. Also oben, ein wo so. nichts ist. Äh... Uh, stimmt, okay, dann lass doch unten. Uh, okay, kümmerst du dich mal hier und ich baue den Weg. Ja, ich muss doch noch Holz holen. Oh, scheiße, wir brauchen einen Holzkratz. Hm. Sind wir gefragt nein nee, nee, nee, ist sowas nicht. Ich kann hier oben vielleicht einen Weg machen Kannst du rechtzeitig machen? Nein. Wir sind gerettet! Du musst Wasser hier rein. Ah, okay. Perfekt. <lacht> Ich, ich werde dich sogar gleich nehmen. Du bist das... Bi. Okay. Ich vergenüben. Wir sind fertig. Wir sind ready. Okay, super. Das sind, oh oh mein Gott! Das ist ein Kaktus. Kaktusse, Ein Kaktus, wenn schon. Alter, Tugsa. Ja. Kaktusse. Stellt sich einfach auf unseren Schienen drauf, Alter. Was ist das? Hey, die extra. Oh mein Gott! Nein, nein, nein, nein, das hier, das hier. Okay, ich hab, ich hab Scheiße gebaut. Äh, du musst die Axt, du musst die Achse holen, bitte. Hier brauchen sehr viel Stein. Und jetzt ist zum Beispiel dieses Geist super gut. Ja, ne. Oh, ja. Das ist bei dir. Ähm, Stein. Äh, bitte, bitte, bitte, geh ganz schnell. Nein, Tuka. Ach oh Gott, okay. Das war sehr knapp. Wir leben leid in Saudi-Arabien. Oh mein Gott, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir müssen die gar nicht mal töten, weil das ist halt viel zu viele äh, Dinge zur Zeit kostet. Wir können die einfach so am anderen Ende der Welt platzieren. Ich weiß habe. Ach, hast du getan. Ähm... Oh! Ja. Oh. Gut. Boah, erstmal so weit, wie ich noch kann. Yeah, yeah. Oh! Mm -hmm. äh, ja, das ist kritisch. Okay, ich komme nicht mehr durch. Ich komme nie wieder dort zu dir hin. Oder vielleicht yeah. doch, wenn ich beim Ghost hier war. Alter, ist das zu schnell. <lacht> <lacht> Okay, jetzt mal die Stadion, in die nicht rein. Okay, ja. Komm, komm, komm, ich will noch raus. Ich will noch raus. Lass mich raus. Ja, <lacht> Freiheit. <lacht> wir lassen ihn dort durch, wo wir gerade eben zusammenstoßen äh, würden. LOL, das Tier ist geplatzt. Ich liebe es. <lacht> oh mein Gott, oben, oben links, erste Schlüssel und ich bin eingesperrt. Oh. ja. Ich versuche nochmal, weil sonst schaffe ich es, nicht. Und das schaffen wir. Obwohl, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erst noch schaffen können. Beziehungsweise ich. Du so schnell, wir nicht ja, Ich schaff's noch, noch. Easy! Letzte Sekunde. Äh, Räuber nix stehen lassen. Also am besten töten. Ah! Oh. Nein, nein, nein. Was hier? Das ist mir so egal. Nein. Effekt ist das plus 1. Das ist sehr gefährlich. Jetzt haben wir nur eine Lokomotive. Ah, uh, yes, go. Übrigens spielen wir das auch schon seit einer Stunde diese Map jetzt. Beziehungsweise dieses Seed. Okay, oh. äh, Bäume. Oh, den oben kann man trotzdem noch gewannen. Okay, super, ich geh nach oben. Ja, cool, also, ähm, ja, wie du da jetzt wieder wegkommst, weiß ich nicht. <lacht> Was? Ähm, um, ähm, um, ähm, um, bitte schneller. Ach, egal, das gehört zur Mission dazu. Das gehört zur Mission dazu, das passt schon alles so. Mann, ich komm doch her! Keine Ahnung, was du da oben machst. holen. Ja. Aua. Ich glaub, wir haben gefehlt, okay? Boah. Ich glaub, wir sind wenigstens weitergekommen.